Ja, ich bin Cecile. Viele kennen mich als Kletteraktivistin, die gerne gegen Atomtransporte demonstriert und sich für das Klima engagiert. Ich bin aber auch journalistisch unterwegs sehr viel. Also ich bin im Redaktionskreis der Kreiswurzel-Revolution, schreibe regelmäßige Artikel, führe Recherchen durch, Interviews, aber auch Berichte über Aktionen. Ich schneide Kurzfilme zusammen über Lokalpolitik oder über politische Aktionen. Manchmal auch mal aus der vogelsperspektiv in dem ich Kletterfähigkeit mit journalistischer Arbeit verbinde und dann von oben äh, berichte. Heute möchte ich über eine Polizeikontrolle der besondere Art ähm, berichten, die mich äh, gestern äh, am 3. Dezember äh, ziemlich schockiert hat. Ähm, ich, dadurch habe ich auch erfahren, dass, man, dass Menschen äh, einfach so kontrolliert werden können, nur weil sie sich laut Polizeidatenbank für die Umwelt engagieren, weil letztendlich war der einzige Grund, warum ich gezielt in einem Zug in Frankfurt am Main aufgesucht wurde, kontrolliert wurde und mir Gegenstände beschlagnahmt wurden. Ich war von Lüneburg nach Darmstadt mit dem ICE ohne Umstieg unterwegs. Ich hatte meine Fahrt bei dem Mobilitätsdienst der Bahn vorher ab angemeldet damit der Hooklift, äh, um von dem, Zug, äh, von dem Zug rein- und auszusteigen, äh, zur Verfügung steht und meine Fachkarte ganz brav am Schalter äh, gelöst. Die Reise war entspannt, äh, der Zug war pünktlich bis zum Frankfurter Hauptbahnhof. Dort warteten sehr viele Polizeibeamte auf den Zug. Das habe ich nur versprochen wahrgenommen, weil ich im Halbschlaf war. Dann sind sie eingestiegen und dann habe ich mir gedacht, na nur, die kontrollieren wahrscheinlich die Maskenpflicht oder sowas Ähnliches, aber die sind halt bei mir stehen geblieben. Genau, die Polizisten haben mich äh, wach gemacht und äh, gleich angesprochen mit, äh, ja, äh, können Sie Deutsch und wir hätten gerne Ihre Personalien. Da war ich ein bisschen verwirrt, haben gefragt, ja, warum? Und dann hat sie äh, ja, wir suchen eine Person im Rollstuhl. Hm. Komisch, aber dann habe ich gedacht, naja, vielleicht wird eine hilflose Person, die an ihrem Ziel nicht angekommen ist, gerade gesucht, weil irgendeine Bahnverspätung hatte. Und da wird gerade überprüft, ob die jetzt in dem Zug ist. Ähm, sobald ich äh, mein Perso ausgehändigt habe, ähm, sind die Polizisten sehr hellbar geworden, haben angefangen, sehr viel miteinander zu reden und sinngemäß gesagt, ja, wir haben sie. Und wie, als ob sie so eine Beute ähm, getroffen hätten, also irgendwie, sie haben ihre Beute. Ich habe mich gefragt, ja, was, was denn? Täter im ICE in Frankfurt wird nur privat nach Darmstadt. Was soll's? Ich habe einfach, ja, Bahnhof verstanden erstmal. Und, so ja, genau. Und dann hat die Polizei relativ kurz daraufhin gesagt, ja, wir durchsuchen jetzt Ihre Sachen. Und ich habe so gesagt, ja, warum denn? Es gibt keine Rechtsgrundlage dafür. Nennen Sie mir bitte schon eine. Ja, Gefahrenabwehr. Auf Anordnung der Polizei Mittelhessen. Das ist hier nur am Amtshilfe durch die Bundespolizei. So, ja, und welche Gefahr denn? Ja, ähm, es gibt äh, die Annahme, dass sie äh, Richtung Dannenröder Forst fahren wollen. Dann habe ich gesagt, äh, das ist nicht der Fall. Ich bin hier in einem Zug ohne Umstieg nach Darmstadt unterwegs. Ich bin bereits an dem Dannenröder Forst mit dem Zug vorbeigefahren, nämlich Kassel und Marburg vorbei. Nee, das ist eine Ordnung von Nobel, wir führen nur aus. Dann haben sie äh, trotz Widerspruch angefangen, äh, meinen Rucksack auf den Kopf zu stellen, alles auf den Tisch verteilt. Ich habe denen auch immer gesagt, na, ich dachte, die Polizei stünde für ähm, Ordnung. Aber äh, die haben jetzt eher Unordnung in meinen Sachen gebracht. Dann ähm, hatte ich sowas dabei wie Bücher... Also so, so Bücher hatte ich dabei, Elektrogeräte, mein Computer, um die nächsten Tage am Rechner zu arbeiten, meine Kamera, weil ich derzeit ein bisschen Klettern übe mit Kamera, damit meine Aufnahmen im Baum besser werden, wenn ich aus der Vogelperspektive berichte. Polizei hat meinen Rucksack durchsucht und dabei eine kleine Tasche mit Klettermaterial gefunden. Längst keine vollständige Ausrüstung, das waren einfach zwei, drei Klemmgeräte, die ich verwende für Flaschenzüge, um Menschen mit Behinderung das Klettern zu ermöglichen. Das nutze ich für mich, weil ich selber eine Behinderung habe, aber auch gebe ich Kletterkurse für Menschen mit Behinderung. Teilhabe, Inklusion ist mir wichtig und mit Technik, mit Flaschenzug finden wir immer einen Weg hoch, aber dafür braucht man spezielle Geräte und diese hatte ich dabei, weil ich demnächst einen neuen Kletterkurs plane. Hier in der Gegend von Darmstadt. Aber ähm, das braucht man nicht der Polizei zu erzählen. Einem glaubt sie nicht, wenn die Anordnung von oben kommt, äh, da wird dem Dienst einfach nicht äh, nachgedacht, da wird einfach nur blind strikt ausgeführt. Dazu ist auch zu sagen, dass äh, ich äh, den Polizeiansatz nicht dokumentieren durfte, sonst wäre mir das Handy beschlagnahmt worden. Ich habe ähm, hier Beschlagnahmeprotokoll bekommen. Es steht hier äh, mein Name und so weiter und dann wegen des Verdachts Doppelpunkt theoretisch muss äh, der Verdacht einer Straftat da stehen. Also bei Gefahrenabwehr geht es theoretisch darum, äh, die Begehung einer Straftat äh, zu verhindern und äh, die Gefahr muss unmittelbar bevorstehen. Das heißt, es muss konkrete Anhaltspunkte dafür geben. Da hat die, sich die Polizei nicht mal äh, die Mühe gemacht, äh, eine vielleicht äh, Straftat, die ich Vorhaben könnte zu begehen, zu begründen, zu konstruieren. Nein, sie hat einfach das Wort Gefahrenabwehr da geschrieben Also ich wurde kontrolliert wegen des Verdachts des Gefahrenabwehr. So, äh, unter Beschlagnahme widersprochen und äh, auch die Unterschrift verweigert, das gehört sicher. Weil es gab erst recht keinen Grund, äh, anzunehmen, dass ich in den war. war nicht nur da vorbeigefahren, sondern habe ich auch das, das da der Polizei gezeigt. Ich meine, ich hatte ja meine Fahrkarten dabei. Selbst die Rückfahrt war schon gebucht für äh, in einer Woche. Also eigentlich ähm, keinerlei äh, Gründe dieser Gefahr, also nichts, was irgendeine Gefahr begründen könnte. Deswegen nenne ich das äh, Willkür. Selbst wenn ich äh, Richtung Danner Röderwald hätte fahren wollen. Ich wüsste nicht, was daran verboten wäre und was auch daran verboten wäre, meine Kameraausrichtung und ein bisschen Kletterausrichtung mitzuführen, um ein, vielleicht ein Seil hochzukommen, da Berichterstattung auch aus der Vögelperspektive nichts äh, Verbotenes ist, wenn man die Maßnahmen der Polizei nicht behindert. Und äh, die Polizei Mittelhessen, die die Maßnahmen gestern gegen mich angeordnet hat, weiß das selbst dass ich mir auch journalistisch daran halte. Vor zwei Wochen war ich in einem Baum bei einer Baumbesetzung von Robin Wood. Ich habe die Aktion am Anfang von aus der Vogelperspektive dokumentiert und ich bin dann vor der Räumung wieder heruntergeklettert, habe mich abgeseilt und habe dann die Räumung durch das SEK von unten geräumt, weil diese Baumbesetzung bei den Grünen nämlich durch Stunde geräumt wurde, weil die Grünen nicht bereit sind über ihre Politik und wie sie diese Autobahnen äh, durchsetzen, äh, zu reden. Aber ich finde es schon sehr gruselig, äh, dass man einfach so aus dem Nichts heraus kontrolliert werden kann, äh, ohne jeglicher konkreten Verdacht, sondern einfach so, weil man äh, laut Polizeidatenbank Umweltaktivist ist. Und äh, möglicherweise spielt auch eine illegale Überwachung hier eine Rolle weil ähm, es stellt sich die Frage, wie die Polizei ähm, erfahren hat, äh, in welchem Zug ich saß, weil ja gezielt nach mir gesucht wurde, sondern es war keine Zufallskontrolle, sondern die haben extra eine ganze Armada von Polizei am Gleis abgestellt, auf diesen Zug gewartet, um mich zu kontrollieren. Es wird auf jeden Fall ein juristisches Nachspiel geben. Weil sich ja wieder bestätigt hat, dass das, was hier steht, stimmt, Überall Polizei, nirgendwo Gerechtigkeit, es ist leider bittere Wahrheit. Ich habe das Gefühl, dass diese Kontrolle eine rare Aktion des Polizeipräsidiums Mittelessen war für meine kritische Berichterstattung der letzten Zeit über den Danröder Forst, denn ich habe äh, die Sozialmediaarbeit arbeit der Polizei kritisch äh, analysiert und äh, auf die Fake News äh, der Polizei, wie viele anderen auch, äh, hingewiesen. Sowie äh, die Einsätze der Polizei im Wald äh, kritisch äh, beäugt, wie äh, zum Beispiel äh, Menschenleben durch äh, die Einsätze der Polizei gefährdet wurde. Und das passt der Polizei nicht ins Bilde und darum wird man kriminalisiert. Anekdote zum Schluss. Ähm, ich hatte gestern auch dieses Buch dabei. Das ist äh, Flick, also Polizist, ein äh, infiltrierter Journalist äh, berichtet. Das ist ein Investigativjournalist, der die polizeiliche Ausbildung mitgemacht hat, dann als normaler Polizist gearbeitet hat, danach ausgestiegen ist. Er, hat, äh, er war bei der Polizei zu äh, äh, journalistischen Zwecken eigentlich und er hat äh, ein Buch darüber veröffentlicht, was da abgeht bei der Polizei. Äh, nämlich, ähm, ber er berichtet sehr viel über Rassismus, Diskriminierung, ähm, das ist kein Einzelfall. Das ist ein System, das ist Problem ist das System Polizei. Und ob in Deutschland oder in Frankreich, wir sehen, es gibt äh, leider das gleiche Polizeiproblem.